Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem der letzten Videos im Sommersemester 2022 und mit einem, dass Sie auf die technische Ausgestaltung der Klausur am 15. Juli vorbereiten. Es wird noch ein zweites Video geben, sage ich gleich, in dem es um die thematische Einordnung der Klausuraufgaben geht. Es ist ein Norm, es gibt zwei zwischen denen Sie wählen können, je nachdem, für was Sie sich stärker, für welchen Zugang Sie sich stärker interessieren. Und dieses zweite Video werde ich ähm, als Premiere starten, als nicht gelistete Premiere, am Freitag um 11.10 Uhr. Und dieses äh, nicht gelistete Premiere-Video stelle ich nur in der Matrix zur Verfügung, da es tatsächlich detaillierte Informationen über die Art der Aufgabenstellung inhaltet, die ich nicht öffentlich diskutieren kann und will. Die technische Ausgestaltung hingegen wird dem Modus folgen, den ich für die Vorlesungen ähm, etabliert habe und mit dem ich sehr, sehr gut gefahren bin. Ähm, es ist eine Klausur als Open-Book-Klausur und Sie werden sich in einem Essay mit diesen zwei ausgewählten Fragestellungen auseinandersetzen. Doch wir doch einmal ganz kurz auf die technischen details termin ist 15 juli um 11:10 Uhr, startet das nicht gelistete video die aufgabenstellungen für die klausur stelle ich ihnen ab 11 uhr im opal kurs für die vorlesung zur verfügung und zwar als ein editierbares office dokument ich wäre Gleichermaßen diese Aufgabenstellungen auch in der Matrixgruppe zur Vorlesung teilen. Die Distribution ist schlussendlich egal, solange Sie nur der Einverständniserklärung für die ähm, digitale Klausur zugestimmt haben. Wir haben insgesamt eine Bearbeitungszeit von 90 Minuten. Ich werde parallel äh, in einer Videokonferenz adressierbar sein für Sie. Und genaue Hinweise, wie Sie mit der Klausur umgehen, wie Sie sie bearbeiten, wohin Sie sie einschicken, finden Sie erstens auf dem Hinweisformular im Klausurformular und zum zweiten in dem schon erwähnten, nicht gelisteten Video zur thematischen Einordnung der Klausuraufgabe. Die Abgabe, das ist zentral und das sage ich noch einmal hier an der Stelle deutlich, das sollte über oder muss über Ihre TU-E-Mail-Adresse erfolgen, unter dem Betreff Hashtag PL underscore underscore KL wird die E-Mail automatisch zugeordnet und ich in der Regel auch automatisch ähm, beantwortet, sodass Sie dann gleich einen Eindruck oder gleich eine Bestätigung haben dafür, dass Ihre Klausur eingegangen ist. Mehr gibt es zu den technischen Details gar nichts zu sagen. Ähm, und in dem zweiten Video würde ich diese thematische Einordnung der Vorlesung für Sie vornehmen. Ich hoffe, dass das erstmal zumindest dieser erste Schritt für Sie schon hilfreich ist und Sie werden sehen, dass ich mir bei der Auswahl der Aufgaben doch Gedanken gemacht habe, wie man die unterschiedlichen thematischen Blöcke der Vorlesung unterschiedlich repräsentiert. Ich hätte sie selber gerne geschrieben, aber... So ist es nun mal. Ich darf Sie nur stellen und korrigieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Klausur. Ich freue mich ähm, noch einmal, dass Sie bis hier die Vorlesung mitverfolgt haben ähm, und sich für die Sprachgeschichten des Deutschen interessierten in diesem Semester. Im nächsten Semester werden wir die neueren Entwicklungen in der kognitiven Linguistik genauer ansehen. Und wenn wir uns bis zum Ende der Vorlesungszeit nicht noch einmal sehen, Darf ich Ihnen eine schöne, erholsame, auch konstruktive und produktive vorlesungsfreie Zeit wünschen? Bis zum Wintersemester ganz herzlich.